Mein Name ist Julian, bin 24 Jahre, komme aus St. Pölten. Mein Gegner kommt aus Linz. Vor einem Jahr gegen ihn gekämpft, leider verloren. Ich habe ein Rematch nochmal angefordert. Gott sei Dank hat er es angenommen. Die letzten zwei Wochen noch bis zum Kampf. Holen wir jetzt alles noch raus. Heute Zirkeltraining, am Abend normales Training. G, 10, hoch 10! Aber jetzt wird alles anders. Ich bin bereit. Und Ende. Wir haben alles gegeben, wir sehen uns am 20. Mai.